Ich habe schon erwähnt, dass diese Entwicklung im Knochenmark flankiert und stimuliert wird durch Botenstoffe. Das sind chemische Botenstoffe, das sind Interleukine, also Zytokine. Interleukine gehören dazu vor allem. Kolonie-stimulierende Faktoren, Wachstumsfaktoren oder Wachstumshormone. Bezogen auf die Erythrozyten ist es vor allem das Erythropoethin. Wie kann man sich das vorstellen? Also, der Sauerstoffgehalt des Blutes wird gemessen. Jetzt gibt es spezielle Zellarten in der Niere. Man höre und staune. Die Niere hat zu tun mit der Bildung der Erythrozyten im Knochenmark. Der Sauerstoffgehalt wird im Blut gemessen dort. Fällt er ab, dann wird das von Zellen in der Niere registriert. Und sie bilden den Wachstumsfaktor, das Hormon, das Wachstumshormon Erythropoethin. Hier bitte noch ein ganz, wieder ganz kurzer Hinweis auf die Schreibweise. Auch hier bitte nicht wundern. Der Originalbegriff im Griechischen heißt Poesis. Poesis steht für Entwicklung, Bildung. Aber vielfach hat sich sozusagen bei diesem Wortstamm Poise das i verflüchtigt. Deshalb man oft auch von der Poese spricht. Also beide Schreibweisen. Und beide Sprechweisen gibt es. Man kann also von Erythropoese oder Erythropoese sprechen. Man kann von Erythropoetin oder Poetin sprechen. Ich habe mich hier für die etwas einfachere Variante entschieden. Einfach deshalb, weil sie im klinischen Sprachgebrauch mittlerweile von sehr vielen übernommen wurde und daher eher den Alltag der Nutzung widerspiegelt. Von daher... Spreche ich hier von der vom Erythropoetin und der Erythropoese und nicht Poise, wie es manche andere Autoren tun. Also noch einmal: Der Sauerstoffgehalt sinkt. In der Niere gibt es spezielle Zellen, die darauf reagieren und die bilden dann dieses Hormon, diesen Wachstumsfaktor Erythropoetin oder Poetin. Dieser ist Erythropoetin gelangt dann über das Blut zum Knochenmark und im Knochenmark wird dadurch die Bildung der roten Blutkörperchen angeregt. Die Erythropoese wird dadurch angeregt. Und Das heißt, es gibt dann im Blut mehr Erythrozyten. Die Niere also ist verbunden funktionell mit dem Knochenmark. Die Niere bestimmt mit ihren speziellen Zellen hier die Bildung der Erythrozyten. Und ohne dieses Erythropoetin aus der Niere kann es im Knochenmark keine zufriedenstellende Erythrozytenbildung geben. Deshalb also, darf es natürlich nicht verwundern, wenn zum Beispiel bei vielen schweren Nierenkrankheiten es dann auch zu einer Anämie, einer Blutarmut kommen kann, weil nämlich genau dieser Faktor zum Teil nicht mehr ausreichend gebildet wird und dann kann eine schwere Nierenerkrankung zu einem Mangel an Erythrozyten führen, genau weil dieses Erythropoetin nicht oder nicht ausreichend gebildet wird. Na ja, ich bin sicher, wenn Sie sportinteressiert sind, haben Sie von diesem Erythropoetin sicher auch schon gehört. Es gibt einige Herrschaften die dieses Mittel, was Erythropoetin gibt es auch als Medikament natürlich, nehmen, um ihre sportliche Leistungsfähigkeit etwas zu erhöhen. Na, gerade im Radsportbereich ist das EPO sehr, sehr, sehr bekannt, weil es doch die Leistungsfähigkeit enorm steigert, wenn jemand Erythropoetin schluckt, dadurch seine Erythrozytenzahl dramatisch hochjagt und damit kann natürlich die Sauerstoffkapazität ordentlich hochgehoben werden. Und das hilft natürlich schon, wenn man mit dem Fahrrad äh, durch die Pyrenäen muss. Also für die Prüfung muss man das wissen. Man muss für die Prüfung wissen, Erythropoetin wird in der Niere gebildet bei einem Sauerstoffabfall und stimuliert dann im Knochenmark die Bildung der Erythrozyten. Aber Jetzt wieder einen kleinen Schritt weiter für diejenigen, die noch bei der Prüfung so richtig Gaudi haben möchten, für die noch mal ein paar kleine Bonbons an der Stelle. Sie haben sich vielleicht schon gefragt, Mensch, die Niere ist ziemlich groß. Wer an der Niere macht denn das nun, diese Analyse und Bildung? In der Niere gibt es einen Bereich, den wir das Tubulus-System Nennen. so kleine Harnkanälchen sind das. Und um dieses Tubulus-System gibt es Bindegewebszellen, spezialisierte Fibroblasten. Fibroblasten so nennt man Bindegewebszellen. Die sind hier hochspezialisiert. Also wir sprechen hier von den Fibroblasten, die um diese Tubuli, um diese Harnkanälchen herumliegen. Auch Peritubuläre Fibroblasten genannt. Und die sind in der Lage, dieses Erythropoetin zu bilden. Aber wie machen sie das? Das sagt sich so einfach. Einfach, man misst den Sauerstoffgehalt und naja, so einfach. Ist das wirklich so einfach? Man teilt, teilt. Hier unten sehen Sie noch ein Kästchen, was ich noch nicht erwähnt habe. In diesem Kästchen steht, vermittelt über den HIF-1-Alpha, HIF-1-Alpha. Also Erythropoetin ist für die Prüfung Pflicht und wird auch schon regelmäßig abgefragt. Das Bestehen der Prüfung schon top. Möchte man noch ein kleines Bonbon dazusetzen und noch ein bisschen Freude haben und dem Prüfer auch zeigen, wow, ich habe noch mal richtig zugeschlagen. Kann man sich das noch merken? HIF-1-Alpha ist genau der Faktor, der genau diese Bildung des Erythropoetins ermöglicht. Dazu ein kurzes Funktionsprinzip. Wir brauchen nicht alle Details. Wie, wie so häufig ist mir wichtig, für diejenigen von Ihnen, die das mitnehmen möchten, dass Sie das Prinzip verstanden haben. Und ich bin sicher, das möchten alle jetzt wissen an der Stelle, oder? Okay, bin ich da ja beruhigt. HIF ist ein Transkriptionsfaktor, also eine Substanz, die im Zellkern die Aktivierung eines Gens, quasi das Ablesen eines Gens, startet. In diesem Falle, Fall HIF steht für Hypoxie, Hypoxie, Hyp von wenig, Hypoxie, wenig Sauerstoff im Blut ist damit gemeint. Also eine Hypoxie heißt wenig Sauerstoff im Blut. Hypoxie induzierbarer Faktor. Hypoxie-induzierbarer Faktor, HIF1-Alpha. HIF gelangt, ist in der Zelle. In der Zelle würde das HIF normalerweise in den Zellkern einwandern und im Zellkern dann die Bildung, von Erythropoetin anstoßen, indem es ne, als Transkriptionsfaktor, als Faktor, der das Ablesen einer Gensequenz startet und damit sozusagen die Bildung dort startet. Ist aber nun genug Sauerstoff vorhanden im Blut und damit auch hier in der Umgebung und damit auch hier in der Nierenzelle, ist genug Sauerstoff vorhanden, dann wird durch diesen Sauerstoff ein Enzymsystem aktiviert, das diesen HIF Faktor abbaut. Also das heißt, HIF aktiviert die Erythropoetinbildung. Ist aber genug Sauerstoff vorhanden, werden dadurch sogenannte Hydroxylasen, also Enzyme aktiviert durch den Sauerstoff, die dann dieses HIF abbauen helfen. Und es kann dann die Erythropoetinbildung eben nicht anstoßen. Heißt genug Sauerstoff, HIF wird inaktiviert und es gibt nicht mehr Erythropoetinbildung. Fällt aber der Sauerstoffspiegel nun ab, also fällt der Partialdruck, der Druck, der Sauerstoffgehalt im Blut ab, dann haben wir auch hier weniger Sauerstoff. Das HIF ist da. Jetzt werden aber diese Enzyme nicht aktiviert, weil ja nicht genug Sauerstoff dafür da ist. Das heißt HIF kann jetzt in den Zellkern hinein und kann dann dort die Bildung des Erythropoetins aktivieren und starten. HIF1alpha schnappt sich dann im Zellkern noch ein HIF1beta und die beiden gemeinsam starten die Erythropoetinbildung. Und schon haben wir das Prinzip verstanden. Also für die Prüfung bitte merken, die Bildung und die Entwicklung der Vorläuferzellen in der Bildung der Erythrozyten, sie benötigen das Erythropoetin aus der Niere, um genau diese Kaskade zu aktivieren. Das heißt, diese Teilungsrate von E1 bis E5 und dann zum Retikulozyten bedarf, Aktivierung durch Erythropoietin. Das wird in der Niere gebildet, wenn es hier reguliert über den Sauerstoffgehalt. Die peritubulären Fibroblasten in der Niere bilden das Erythropoietin, das dann im Knochenmark die Bildung der Erythozyten in Gang setzt. Nein, Sie müssen keine Angst haben, dass das schon alles war. Hier warten noch viele Clips auf Sie und angstreduzierend wirkt unbedingt das Abonnieren unseres Kanals. Auch und übrigens, ganz unten im Text finden Sie Hinweise zu unseren Online-Vorlesungen für verschiedene medizinische Fachberufe. Das war's.